Herzlich willkommen zu dieser Präsentation. Ich habe die Aufgabe, Ihnen relativ kompakt das Geschäftsmodell der PLC Group AG aus Zug in der Schweiz zu präsentieren. Im Vorfeld muss man vielleicht mal sagen, es fand neulich eine Blockchain-Konferenz in Kiew statt, wo Spezialisten aus der ganzen Welt da waren, um sich über die neueste, Technologie, Trends und so weiter auszutauschen. Bei dieser Blockchain-Konferenz ist eins klar geworden. Bei dem populärsten Coin weltweit, dem Bitcoin, haben wir eine Situation, dass 85 Prozent aller Transaktionen von Investoren, Spekulanten durchgeführt werden und nur 15 Prozent von Menschen, die damit wirklich Waren und Dienstleistungen bewegen. Das heißt, dass der Bitcoin, über den die ganze Welt spricht und wo sowieso nur 5 Millionen Menschen maximal, so sind die Schätzungen heute, überhaupt über Bitcoins verfügen, dass diese Technologie auch dann überhaupt nicht äh, wirklich im Alltag genutzt wird. Die PLC Group AG hat sich zum Ziel gesetzt, diese Blockchain-Technologie mit ganz neuen, zum Teil selber entwickelten Lösungen in den Massenmarkt zu tragen. Was bedeutet das? Ich will es vielleicht mal so formulieren. Wir wissen, wie früher das war mit den Handys und dann kam das iPhone und das iPhone hatte zwar keine Knöpfe und viele sagten, das ist ja gar kein richtiges Handy, aber damit ist der komplette Markt revolutioniert worden. Ganz komplizierte Technik, aber von jedem einfach zu bedienen für den Massenmarkt, für den Alltagsmenschen. Die LC Group AG entwickelt eine Crowdfunding plattform entwickelt einen eigenen Marktplatz und drumherum ein großes soziales Netzwerk und alles zusammen mit der neuesten Hybrid-Blockchain-Technologie ergibt dann dieses innovative, neue... Kryptosystem, über das wir hier sprechen. Warum haben wir jetzt dieses Schaubild hier, so ein bisschen Wild Wild West? Ja? Äh, weil, ich sag mal, so war es ja damals im Eldorado bei den Goldsuchern. Ja, es gab wenig Regulierung, das Land war einfach da, jeder konnte erstmal so ein bisschen graben. Äh, und das ist natürlich einerseits äh, eine, eine große Chance, wenn es, wenn es wenig Regeln gibt, aber äh, es ist natürlich auch so, äh, dass nach und nach äh, die ganze Sache natürlich irgendwo mal in richtige Bahnen gelenkt werden muss. muss. Aber wenn wir das Internet sehen, das war ja auch vor 17 Jahren so eine Entwicklung, da sind eben Persönlichkeiten hervorgegangen, wie das sind die Leute, die im Grunde Mitte 20 waren und und dann in kürzester Zeit zum Teil, also das heißt zum Teil, Milliardäre geworden sind. ja Einfach, weil sie in eine neue Technologie vertraut haben und was anders gemacht haben. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen auf den Teppich. Was ist denn im Grunde genommen momentan die Situation? ja? Wir wissen, dass diese Kryptobranche die Branche ist, wo momentan, ich sag's mal so, die meiste Musik drin ist, aber die Wirklichkeit ist doch hart. Denn wenn wir die Aktivitäten der meisten Spieler auf diesem Parkett mal untersuchen, dann müssen wir uns kritische Fragen stellen. Äh, wann äh, kann sich denn ein Player wirklich auf dem Markt langfristig durchsetzen und zu so einer Ikone werden? Und wenn wir also die, die Player vergleichen, die momentan sich alle äh, in diesem Bereich bewegen, dann stellen wir fest, viele haben keine Technologie. Ja? Mit keine Technologie meine ich nicht, äh, dass natürlich ein Backoffice existiert und dass natürlich irgendwo ein Skript und dass da äh, äh, Programmierprozesse stattfinden. Aber eine wirkliche Blockchain-Technologie oder überhaupt Technologien, die zukunftsweisend sind, sind meistens nicht vorhanden. Dann ist es so, viele haben auch keine Akzeptanzstellen für ihre Coins. Ja? Weil was nützt ein Coin, wenn keiner ihn akzeptiert oder ihn, ihn, ja? also wenn es reine Spekulationsmasse ist? Ja? Dazu kommt keine Community. Ja? Ich, ich muss ja sozusagen auch ein großes Netzwerk haben, umso größer das Netzwerk und dementsprechend die Bewegungen, umso weniger, ich sag mal, Volatilität. Keine Aktiva im Hintergrund und das muss man schon auch mal so untersuchen und was natürlich auch ein großes Thema ist, keine Unabhängigkeit von Banken. Ja, wir, wir sprechen von dezentraler Technologie und dann ist trotzdem irgendwo an irgendeiner Schnittstelle wieder eine Abhängigkeit von Banken. Und das ist ja eigentlich auch nicht das, was wirklich so spannend ist. Ja? Denn die große Frage ist ja auch, woher kommt denn das Geld? Das ist immer die Frage, die eigentlich die spannendste Frage ist. Ja? Und diese Fragen müssen wir uns beantworten, bevor wir zu allen anderen Dingen kommen. Ja? Und dieses Schlüsselwort... Keine ist für uns genau der Punkt, wo wir sagen, wir wollen uns mit all den anderen Playern in dieser Szene, in diesem Markt mal vergleichen und gucken, was ist denn anders. Nehmen wir doch mal die ganzen Keines, ja? keine Technologie, keine Akzeptanzstände, also diese Keines müssen wir äh, mal alle untersuchen und das Entscheidende ist gerade für mich, wo ich hier stehe, Legalität. Ja, es gibt viele äh, Dinge, die mehr oder weniger auch so ein bisschen äh, im, im, im grauen Bereich stattfinden. Und das ist natürlich das, was wir nicht wollen, wenn wir sagen, wir wollen eine Massentechnologie. Wir wollen Millionen von Nutzern in, in, in relativ überschaubarer Zeit, wenn die entscheidende Frage, äh, ist das auch wirklich legal, nicht beantwortet ist. Und wir haben für jedes dieser keine eine optimale Lösung gefunden. Wir haben diese zukunftsträchtigen Technologien, die andere nicht haben. Wir haben in kürzester Zeit eine riesige Community. Wir haben reale Aktiva. Ja, das werden wir Ihnen auch erklären, wo die herkommen. Wir haben einen enormen Absatzmarkt. Wir wollen uns unabhängig machen von den Banken und das alles in einem legitimen Rechtsrahmen. Und das ist das Entscheidende. Und damit sehen wir die Möglichkeit, den Markt komplett äh, zu revolutionieren. Und äh, wenn wir da mal so ein bisschen in die Technik reingehen, ja, okay. man muss ja eigentlich anfangen mit dem Wallet, mit unserer Brieftasche, die Brieftasche unser Allerheiligstes, ja, und, und alle schwören auf Bitcoin und äh, wir werden jetzt auch nicht in irgendeiner Weise was äh, kritisieren an, an Bitcoin, aber Bitcoin ist für uns äh, so ein bisschen unser Großvater. Die meisten, die Bitcoin nützen, sie haben ein Internet-Wallet. Ja, sie haben dieses Wallet nicht zu Hause. Also im Grunde hat der Benutzer auf seinem Smartphone kein Bitcoin-Wallet, sondern er hat nur eine Terminal-Software, die sein Wallet startet, welches bei einer Fremdfirma ausgeführt wird. Insbesondere liegt der private Schlüssel auf dem Server der Firma und nicht beim Benutzer. Und jetzt kommen wir zur ersten großen Innovation der PLC Group, nämlich das super dünne Wallet. Bei Platincoin, wir haben ein Wallet geschaffen, was wirklich beim Benutzer ist. Das heißt, der Schlüssel, der private Schlüssel, das Allerheiligste liegt bei jedem User. Und damit wissen wir, damit können wir eine Massentechnologie auf die Straße bringen. Weil wer will denn nicht absolute Sicherheit haben? Ja? Und dieses Wallet ist richtig dünn, <lacht> nämlich es hat nur ein paar MB, das heißt, jeder kann das äh, dementsprechend äh, auch bei sich führen. Alle sprechen ja von Mining, ja? Bei, bei Bitcoin sprechen alle von Mining, das bedeutet, es muss ein Block, ja? hier sehen wir mal so einen Block, äh, der muss sozusagen abgeschlossen werden und äh, um diesen Block abzuschließen, darf der Miner sich Bitcoins äh, direkt auch überweisen als Belohnung, ja, und äh, das waren am Anfang mal 100 Bitcoins und alle paar Jahre wird das immer halbiert und heute sind das nur noch 12,5 Bitcoins bei einer gigantischen Rechenleistung, die notwendig ist und irgendwann ist das Mining gar nicht mehr lukrativ. Aber gleichzeitig wird diese Rechenaufgabe, diese sehr, sehr schwierige Rechenaufgabe immer komplizierter was natürlich den Aufwand des Minings extrem vergrößert. Früher war das so, dass man mit einem sehr gut ausgestatteten Personalcomputer mit richtig starken Grafikkarten von zu Hause auch minen konnte. Heute kennen wir die Bilder aus China, wo gigantische Fabriken mit diesen ganzen Festplatten stehen, um diesen Miningprozess durchzuführen. Aber im Grunde genommen ist das nach heutiger Technologie gar nicht mehr so notwendig. Wir haben auch Mining, aber diese komplizierte Rechenaufgabe, die gibt es nicht. Und aus diesem Grund geht der Prozess natürlich viel schneller, aber gleichzeitig ist es natürlich auch nicht lukrativ, bei platin zu minen, weil die Belohnung fast null Platin-Coins sind. Jetzt müssen wir aber weitergehen. Was haben wir als nächstes noch? Wir haben eine Hybrid-Blockchain, die in der Lage ist, auch mit Proof of Stake. Und um diesen Block abzuschließen, gibt es auch eine Belohnung. Ja, und diese Belohnung bei uns. Wir nennen den ganzen Prozess übrigens Minting. Beim Mining dann fördern, fördern wir sozusagen das Wertvolle aus dem Boden. Und beim Minting, wie wir das nennen, bei Proof of Stake, prägen wir die Münze. Ja, es sind also im Grunde genommen zwei Synonyme für das Herstellen von Münzen, wo vorher keine waren. Ja, und bei unserem Minting bekommt jeder, der sich daran beteiligt, 10 auf den eigenen Einsatz, das heißt auf die Coins, die er im Wallet hat und das aufs Jahr gerechnet. Das ist ja schon mal auch eine sehr, sehr tolle Belohnung und vor allen Dingen das Schöne ist, und jetzt immer wieder beim Thema massenkompatible Technologie, diese Belohnung steht jedem Nutzer zur Verfügung, das heißt alle, die in unserem System helfen, dass das System funktioniert, dass die Blockchain global in jedem Winkel, der Erde arbeitet, bekommt, wenn er sich an dem Minting beteiligt, diese 10 Prozent. Das muss man sich äh, mal wirklich vor Augen führen. Ja? Und wir möchten ja auch unseren Planeten ein Stück weit schützen. Also wir könnten hier noch einen Vortrag machen zu den ökologischen Auswirkungen und so weiter und so fort. Äh, wir brauchen ja gigantische Massen an Strom, äh, um diese Rechenzentren überhaupt dann noch zu kühlen und so weiter. Und die Rechenleistung steigt immer weiter Jetzt an. jeder Jugend im Platin-Netzwerk verdienen, also dieses Minting betreiben. Und jetzt ist es richtig spannend, wir brauchen eigentlich nur ein Gigabyte, unter dem könnte man zum Beispiel einen virtuellen Rechner im, im, im Netz gar nicht anmieten. Das bedeutet, die Kosten, in der, in, in, also hier im europäischen Bereich, belaufen sich maximal zwischen 5 und 12 Euro im Monat. Dann miete ich mir einen virtuellen Rechner an, dieser Rechner arbeitet. 24 Stunden am Tag, ob ich im Urlaub bin, ob, ich, ob, ob Stromausfall ist, ob, äh, egal was passiert, dieser Rechner ist immer für uns da, um für uns Platin-Coins zu minten. Das ist doch, also das finde ich äh, phänomenal. Und, und allein zu wissen, äh, dass ich dann dafür 10% bekomme, äh, das ist doch der Hammer. Zu dem absoluten Highlight, p LC Secure Box. Normalerweise müssten jetzt natürlich äh, Riesenfanfaren losgehen und, und Trompeten, weil das, was wir hier sehen, gibt es auf diesem Erdball noch nicht. Das gibt es nur bei uns, bei der PLC Crew, bei Platincoin. Und das ist die Möglichkeit, äh, mit dieser Box zu minten und natürlich auch der absoluten Sicherheit. Denn wer möchte denn, dass irgendwo auf diesem virtuellen Computer, der irgendwo steht, der Schlüssel gespeichert ist? Natürlich keiner. Wir wollten eine Technologie, wo klar ist, die ist massentauglich und sicher. Und deshalb haben wir jetzt ein System, was überhaupt nicht mehr zu knacken ist. Der eigene Schlüssel wird sicher in den eigenen vier Wänden aufbewahrt. Die PLC Group haben ein System erfunden, das wir mit der Möglichkeit eine Offline-Transaktion an jeder an jedem Ort der Welt zu jeder Zeit und deshalb dieses Bild mit dem Flugzeug also auch im Flugmodus eine Transaktion durchführen kann stellen sie sich vor Sie sind jetzt dementsprechend im Flieger und Ihr Nachbar hat eine schöne Uhr Sie loben die Uhr und er sagt na ja eigentlich würde ich lieber eine Woche länger bleiben und sie einigen sich dann dass diese Offline-Transaktion getätigt worden ist ist eigentlich das Ding schon Erstmal passiert, der, der Vorgang ist durch und in dem Moment, wo einer der Partner das nächste Mal online geht, ob das der Verkäufer ist oder der Käufer, in dem Moment, zack, wird das auf die Blockchain übertragen und in dem Moment wird das dann verarbeitet und äh, in dem Moment ist alles klar, das Ding ist durch. Phänomenal, weil man hat natürlich eine ganz andere Möglichkeit zu arbeiten. Ein absolut sicheres eigenes Wallet, was nicht gehackt werden kann. Das ist eine, eine, eine Innovation. Jeder, der äh, irgendwo Coins besitzt, bei irgendeinem anderen System, äh, wird immer irgendwo ein wenig Herzklopfen haben, wenn er also äh, da größere Volumina hat, weil er weiß, es könnte immer sein, dass irgendwas gehackt wird, weil der Schlüssel nicht bei ihm direkt liegt. Oder er ist so ein Großer, dass er wirklich den eigenen Schlüssel hat. Aber wir reden ja immer von dem Thema Massentauglichkeit. Ja? Und die Masse, die einfach nur normal äh, damit arbeiten will, hat eben dieses Wallet nicht selbst. Wie ist das bei uns? Wir haben einfach zwei Geräte. Das heißt, der Schlüssel ist auf einem Gerät, was niemals online geht. Und wenn das Gerät niemals online geht, dann kann es auch niemals gehackt werden. Und in dem Moment äh, dient das Gerät einfach nur, der Aufbewahrung des privaten Schlüssels und in dem Moment äh, kann man dann über QR-Code oder andere Mechanismen äh, diesen Code einscannen und dann äh, geht das dementsprechend raus. Also optimal, besser geht es nicht. Die richtige Idee ist ja, eine, eine dezentrale Börse zu schaffen, denn die Blockchain-Technologie bedeutet doch, wir wollen doch dezentral sein und in dem Moment, wo wir, wo wo immer ein Coin an einer Börse zusammenfließt, ist das ja wieder eine zentrale Einheit, die sich in dem Moment um diese Geschichte kümmert. Ja? Bei uns ist es so, äh, machen wir mal ein Beispiel, nehmen wir an, also ich habe jetzt einen Verkaufsauftrag, den ich in, in diese dezentrale Börse stehe, stelle, von 10 Platin-Coins und die sind in dem Moment vielleicht äh, entsprechend einem Wert von 10 US-Dollar als Beispiel. Dann ist auf der anderen Seite ein Kaufauftrag und jemand sagt, ich bin bereit, 11 US-Dollar für diese 10 Platin-Coins zu bezahlen. Dann würde das bei uns so funktionieren, dass, und das kennen wir eigentlich vom Notar-Ander-Konto, ja, wer jetzt Immobilien kauft, äh, der, der, der weiß, wie das läuft. Das heißt, in dem Moment wird ein Spezialwallet angelegt. Alles funktioniert da ja völlig automatisch. Das heißt, in dem Moment gibt es einen Prozess zwischen dem Verkäufer und dem äh, Käufer. Und die Gebühr, die würde dann dementsprechend auch bei der Vertrauensperson landen. Das Schöne ist, äh, da gibt es demnächst auch viele Menschen, die sich dann äh, als Vertrauenspersonen äh, qualifizieren und damit auch schon wieder Geld verdienen. Und in dem Moment haben wir eine dezentrale Börse, die, die äh, günstig ist und die auch funktioniert. Äh, um einfach in wenigen Minuten den Beweis zu erbringen, dass es sich hier bei dem, was wir hier anbieten, um absolut zukunftsweisende Technologien handelt. Das heißt, wir haben eine Hybrid-Blockchain, die mit Proof-of-Work und Proof-of-Stake arbeitet. Und warum beides zusammen? Weil es auch gegen die Attacke schützt, übernommen zu werden, Attacke 51 Prozent. Weil wir wissen doch, es gibt neue Coins da draußen und dann kommen Miner zum Beispiel und schießen sich mit all ihren Maschinen, mit aller ihrer Kraft auf diesen Coin ein und auf einmal. Dann haben sie natürlich auch das Sagen, ja. Also wie das überall so üblich ist. Also wir haben ein patentiertes Wallet. Eine absolut sichere Geldbörse. Das heißt, jeder kann sich darauf verlassen, dass seine Coins auch sicher sind. Wir haben ein ganz dünnes Wallet. Es ist also be bedeutet, wir haben eine lokale Schlüsselsicherung. Und wir können ohne mehreren Koffern mit Batterien rumlaufen zu müssen, um das unter Umständen zu bewegen, äh, haben wir das immer bei uns. Die dezentrale Börse ist eine totale äh, Innovation. Die 10% fürs Minting ist eine sehr interessante Lokalisierung. Äh, Angelegenheit. Ja? Offline Wallets. Wir können arbeiten, die Dinge einsetzen, egal wo wir gerade sind, irgendwo in der Wüste und ohne Internetanschluss. Diesen Haken für die zukunftsträchtigen Technologien, den dürfen wir jetzt wohl äh, auf jeden Fall setzen. Wir bauen ja mit dieser riesen Community, die zukünftig den platin Coin nutzen wird, bauen wir auch ein soziales Netzwerk auf. Die Chance besteht, dass unsere Community, äh, dass unser soziales Netzwerk Vorteile bietet, die wir woanders äh, nicht kennen in der Form. Bei uns wird es so sein, dass man 100.000 Freunde haben kann. Ja, ich weiß, also ich habe zwei Facebook 5.000 Freunde und ich habe keine Lust, da 5, 6 Accounts aufzumachen und alle zu pflegen, nur weil ich 25.000 Freunde haben möchte. Also hier habe ich 100.000 Freunde. Werbung platzieren auf dem Netzwerk. Ich werde für alle Aktivitäten in diesem sozialen Netzwerk, werde ich nochmal extra vergütet in Platin-Coins. Ich schreibe was Interessantes, kriege dafür 1.000 Likes und, und diese 1.000 Likes werden umgerechnet in Platin-Coins cool ist das denn? Wer wird das machen wollen? <lacht> jeder, jeder. Nämlich ist auch bei dem sozialen Netzwerk kein Spam. Nur wer mit mir befreundet ist, kann mich auch anschreiben. Wenn jemand dreimal von mir abgelehnt worden ist als Freund, dann fliegt er raus, dann ist er weg, geht nicht mehr. PLC Business, Grandfunding Plattform für alle, die glauben, dass gewinnbringende Unternehmen aus einfachen Ideen entstehen können, für die ist doch klar, dass man sowas braucht. Dort können auch Projekte eingestellt werden und das Tolle ist, dass die Community auch über diese Projekte äh, richtet, also die beurteilt und in Form ihrer Stimmen. Das heißt, wir haben aus einer ganz großen Anzahl von Nutzern Nützer, schon mal ein Feedback. Ist das wirklich eine spannende Idee? Ist das eine tolle Idee? Im Hintergrund wird ein Investmentportfolio angelegt. Bei der PLC Group werden ja Einnahmen generiert, Edelmetalle und Beteiligungen. Man sucht sich ganz klar die besten Unternehmen aus, die schon gezeigt haben, dass sie was drauf haben und die aber Geld brauchen, um zu skalieren, um zu wachsen. Und dort geht man rein mit einer Beteiligung und wer ein bisschen Fantasie hat oder jemanden kennt, der auf dem Gebiet tätig ist, der weiß, was da eigentlich auch für ein Gewinnpotenzial schläft. Die äh, Firmen äh, können sich schnell entwickeln und sind dankbar über Geld, was nicht von der Bank kommt. Der Investor, in dem Moment die PLC Group, hat natürlich echte, reale Aktiva geschaffen, die natürlich die ganze Sache äh, nach oben bringen. PLC Market, was bedeutet das? Ein Marktplatz geschaffen wird. Ja? Und da sind wir auch relativ schnell dabei, den auch mit, mit eigenen Produkten aufzufüllen. In dem Moment, wo der User sagt, ich vertreibe das mit, ich bewerbe das, ich mache was damit, dann ist es nicht irgendwo ausgelagert, sondern immer ist man dabei und kann daran verdienen. Und das finde ich ganz fantastisch. Und Unabhängigkeit von Banken. Ein Payment-Institut zu schaffen, über die dann ganz klar der Platin-Coin auch transferiert werden kann. Also Ein- und Auszahlung von Fiat-Währungen ist dann möglich. Legaler Rechtsrahmen. Eine Online-Plattform mit Schulungsinhalten. Unsere PLC Academy. Ich kann hier allen versichern, wir wollen eine richtige Academy und wir haben auch eine richtige Academy. Und um das Thema Legalität da nochmal anzusprechen, muss man ganz klar sagen, wir verkaufen keine Coins. Wir verkaufen den Schulungsinhalt und technologische Lösungen wir verkaufen das businesspaket in dem businesspaket sind verschiedene bausteine wir bilden unsere partner wirklich aus wir übersetzen diese academy in die sprachen die notwendig sind wir haben dort viele viele lektionen zu den unterschiedlichsten themen Blockchain, Network-Marketing, Digital-Marketing, effiziente Kommunikation. Also all diese Themen äh, werden dort behandelt, aber nicht von Lehrern, die irgendwas erzählen, aber eigentlich selbst da gar nicht so richtig firm sind, sondern von den Profis und von den Menschen, die täglich damit arbeiten und auch ihr Geld verdienen. Massentauglichkeit und aus der Praxis für die Praxis. Und so haben wir die Akademie aufgebaut. Wissen und Bildung eigentlich der größte Vermögenswert sind und ich würde heute hier nicht zu Ihnen sprechen können, wenn ich nicht in der Vergangenheit mir mir das Wissen angeeignet hätte, Dinge zu verstehen, über Dinge zu sprechen, zu referieren. Ein Riesenschub, was den Erfolg im Business angeht und deshalb ich kann immer nur sagen Ausbildung ist der wichtigste Vermögenswert eines Menschen. Das ist meine Absolut meine Überzeugung. Okay. Saubere Kommunikation. Ja? Und äh, weil wir wollen dieses Baby nicht in Verruf bringen, weil Partner vielleicht falsche Aussagen treffen. Und deshalb möchte ich auch selbst in dieser ersten Präsentation schon über ein paar Sachen sprechen, äh, die wirklich wichtig sind, um uns abzugrenzen von, äh, von Dingen, die äh, zum Teil nicht so in Ordnung sind. Also zum Beispiel... Sogenannte No-Gos oder No-Werte. Ich will kurz drüber gehen, Kryptowährung. Das ist falsch. Wenn wir über Platincoin sprechen, sprechen wir nicht über eine Kryptowährung. Wir sprechen über eine interne Verrechnungseinheit in diesem globalen Kryptosystem Platincoin. Mit der Blockchain, Business-Plattform, dem Social Network und dem äh, Marktplatz. Also wir haben mit Platincoin die interne Verrechnungseinheit, was durch die Adern des globalen Kryptosystems Platincoin fließt. Was auch falsch ist, wir verkaufen Coins oder wir verkaufen eine Kryptowährung. Das ist völlig falsch. Ja, richtig ist, wir verkaufen keine Coins, wir verkaufen den Schulungsinhalt und technologische Lösungen. Es ist einfach wichtig, dass wir uns an bestimmte Regeln halten, damit wir immer auf der sicheren Seite sind. Ja, falsch ist auch der Coin zu sagen, der Coin ist durch Vermögenswerte gedeckt. Richtig muss es heißen, der Platin Coin ist ein Kryptosystem. Und, aber die PLC Group, das Unternehmen, was alle Anstrengungen äh, unternimmt, um durch seine Ressourcen und Vermögenswerte durch die Einnahmen aus dem PLC Network, durch die Einnahmen aus der Business Plattform, durch die Einnahmen aus der Academy, aus dem Marktplatz und des gesamten Teams und aller Aktivitäten diesen Platin Coin zu stützen und zu popularisieren. Und wenn ich nur sehe, was jetzt also schon überall passiert, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er, der Platin Coin, bald so an Popularität gewinnen wird, dass das also eine richtig spannende Geschichte ist. Falsch ist auch zu sagen, wir haben einen garantierten Rückkaufkurs. Das ist eine, ein, eine falsche Begrifflichkeit. Die richtige Begrifflichkeit muss heißen, es gibt einen Rücknahme-PLC-Kurs. Falsch ist auch zu sagen, wir haben eine eigene Bank. Wir haben keine eigene Bank. Wir sind im Lizenzierungsvorgang für unsere Payment-Institution, also für unseren äh, Zahlungsanbieter, der äh, demnächst dann zur Verfügung stellt. Und damit werden, äh, ist das Ziel, uns unabhängig zu machen von Banken. Und wenn wir das alles jetzt mal zusammenfassen, können wir sagen, wir machen Haken. Zukunftsrechtliche Technologien sind da. Wir haben eine riesige Community, die auf uns wartet. Wir haben reale Aktiva. Der Absatzmarkt ist enorm die Unabhängigkeit von Banken wird angestrebt und das alles in einem legitimen Rechtsrahmen und das ist wirklich spannend. Immer wenn die Frage gestellt wird, woher kommt das Geld, ja, dann gibt es eben meistens eine unzureichende Antwort. Die haben wir hier nicht. Das soziale Netzwerk, umso größer das wird, wird Einnahmen generieren. Aus Werbung, aus Prämienaccounts, Businessseiten für Unternehmen. Also wenn wir demnächst Millionen Nutzer sind. Das heißt, in dem Moment, wo das Netzwerk jetzt wächst, dann ist auch ganz viel Geld da, was, was im Grunde genommen aus diesem Netzwerk kommt, nur allein aus, aus der Werbung. Wir haben ja die realen Aktiva, wir haben die Beteiligung, wir haben Edelmetalle, wir haben alles. Das heißt, wir können auf die Frage, woher kommt das, das Geld so viel Antworten geben, wie meiner Meinung nach fast keiner, der sich in diesem, auf diesem Spielfeld tummelt, um es vielleicht mal so auszudrücken. Die Basis, das Fundament ist natürlich die Business Plattform, dann das Social Network, die Academy und der Marktplatz. Da geht's los mit 10 Cent und dann ist die Frage, wenn die Community wächst, ist es natürlich auch unter Umständen sehr wahrscheinlich ja, Garantien können wir auf nichts geben, dass sich der Kurs positiv entwickelt. In dem Moment, wo die 1 Euro erreicht sind, ja, dann fängt die PLC Group an, Coins zurückzukaufen, beziehungsweise auch den Coin eben damit zu stützen. Und in dem Moment gibt es den ersten PLC-Kurs. Ja, das heißt, die, die am Anfang dabei sind, äh, werden dann wahrscheinlich schon einen Rücknahmekurs sehen, der höher ist als vielleicht der erste Kurs, den wir gesehen haben. Und dann geht das dementsprechend immer so weiter. Und in der Blockchain-Technologie ist ja alles offen. Wir wissen ja immer ganz genau, wie viele Coins im Umlauf sind, wie viele Coins draußen sind und so weiter. Es ist ja auch alles gläsern. Wenn ich immer Fragen höre, ja... Dieses Investmentportfolio, was, was, was machen die da und so weiter. Das ist Es ist eine Schweizer AG. Jeder kann äh, in die Bilanz schauen und sehen, was dort mit dem Geld angestellt wird. Das heißt, es ist alles gläsern, es ist alles transparent. Und äh, das vielleicht reicht das auch schon so ein bisschen, um äh, die Entwicklung äh, zu beschreiben. Planungen, die lassen wir jetzt einfach mal stehen. Und da äh, war die Planung, in drei Jahren eine Million Accounts aufzubauen. Das bedeutet, wenn wir durchschnittlich davon ausgehen, dass die Leute äh, Business-Pakete kaufen im Durchschnitt von 250 Euro, äh, dann kann sich jeder so ein bisschen ausrechnen, wo die Fahrt hingeht. 11.10 dann soll eigentlich die, sollte, muss man ja sagen, sollte die Grenze von 50.000, 60.000 Accounts äh, geknackt werden. Und wir müssen jetzt äh, ganz klar sagen, wir werden äh, das wahrscheinlich äh, ja, sofort erreichen, das ist Wahnsinn. Innerhalb der nächsten Jahre geht es natürlich dann immer weiter hoch, aber ich finde, diese Folie sollten wir einfach mal drin lassen, um zu sehen, äh, wie konservativ die Firma geplant hat, aber ich denke mal, es wird ganz schnell Zeiten geben, wo wir uns äh, sagen, weißt du noch, was wir damals für eine Folie aufgelegt haben, was die Timeline, was die Planung angeht. Ja? Genauso Kursprognose. Äh, die Firma sagt, äh, Ende des Jahres, also zum 31.12. soll ein Kurs äh, vielleicht äh, erreicht, also könnte ein Kurs erreicht werden von 1 Euro. Na ja, gut, gucken wir mal. Ein Jahr später, dann 10 Euro, wird die Community entscheiden. Wie findet sie dieses Geschäftsmodell? Und dann werden wir einfach mal sehen, wenn die alle begeistert sind, dann wissen wir auch, wo es alles hingeht. Es gibt auch noch richtige Turboknöpfe Und die werden natürlich auch durch das Unternehmen gezündet. Die Firma PLC Group AG kann ja auch irgendwann sagen, wir gehen als Firma an die Börse. Und dann kann sich jeder vorstellen, was da passieren kann, auch mit diesem ganzen, mit dem Geschäftsmodell nochmal. Äh, natürlich, wenn dieses eigene Payment-Institut, wenn das auch wirklich steht und, und das sehen alle, dass das wirklich richtig funktioniert, dass das ein turbo ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Ja? Aber alleine, äh, wenn, wenn man die Perlen rausfischt aus dem, aus dem Investment-Portfolio und da Perlen drin sind, die man selbst auch an die Börse bringen kann, äh, dann wissen wir ja, was da wieder auch für Möglichkeiten sind. Ja, es kommen eigene Zahlungssysteme, äh, es entstehen äh, Kryptomaten, richtige Kryptomaten. Wir wollen nur nicht auch so viel verraten, weil wir wollen natürlich auch diese Turbo-Knöpfe, äh, auch wenn sie dann gedrückt sind, äh, wollen wir natürlich auch den richtigen Wow-Effekt äh, bringen. Und dieser Wow-Effekt, äh, das kann ich äh, jetzt schon versprechen, der wird regelmäßig eintreten mit jedem Turbo-Knopf. Ich denke, viele, die jetzt auf der Leitung sind, sind angesprochen worden, äh, willst du Geld verdienen? Ja, und deshalb ist es so, äh, sollten wir natürlich auch über das Network-Marketing- Modell sprechen. Die Gründer haben am Anfang gesagt, brauchen wir, wollen wir es wirklich mit Network Marketing machen, weil, naja, wir sind eigentlich ein Technologieunternehmen. Dieses Modell selbstverständlich auch ohne Network Marketing ein gigantischer Erfolg sein würde. Man hat sich dann zusammengesetzt, auch mit der, mit der Marketingdirektion und hat überlegt, wie viele Millionen müssen wir denn auch ausgeben, um uns dann am Markt zu positionieren. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen es mit Network Marketing, warum sollen denn nicht die User auch wirklich richtig viel Geld damit verdienen, dass sie diese Plattform in die ganze Welt tragen? Und das finde ich also ganz phänomenal. Und äh, ja, wenn das nicht so wäre, dürfte ich ja auch hier nicht stehen und vor Ihnen sprechen, weil ich liebe Network Marketing. Aber ich glaube an das Modell und äh, habe irgendwo jetzt dieses Bauchgefühl, dass ich also mit dieser Geschichte jetzt äh, mein Final Home äh, gefunden habe, weil ich liebe diese Industrie. Weil diese Industrie lässt uns das tun, was wir wollen, lässt uns frei sein und vor allen Dingen lässt sie uns träumen, davon was zu erreichen, was man im normalen Leben niemals erreichen könnte. Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass sie sich für Network Marketing entschieden haben, denn oft ist es auch so, gerade bei so einer Technologie, die kann ich auch über alle möglichen Vertriebskanäle anbieten. Aber es ist natürlich so, und das ist wieder Thema Massenmarkt, Network Marketing hat bewiesen, dass wenn das Produkt und die Idee wegweisend sind, dass man also wirklich eine, eine Duplikation erreichen kann in gigantischer Höhe. Und was mich natürlich so fasziniert, ist, dass diese Industrie mehr Millionäre hervorgebracht hat als alles, was wir sonst so kennen. Das heißt, das ist eine richtig spannende Geschichte. Wenn wir uns den Vergütungsplan anschauen, müssen wir sehen, dass wir global agieren wollen, in jedem Winkel der Erde. Und deshalb gibt es erstmal überhaupt keine Einstiegshürde, weil mit einem 5-Euro-Paket, ich denke, das ist also auch in, in den ärmsten Ländern der Welt möglich, Fragen. qualifiziert für die erste Ebene und verdiene in der ersten Ebene Geld. Und nicht wenig, nämlich 10% von allen Business-Paketen, die ich sozusagen verkaufe. Es wird extra, extra Videos geben und Schulungen und Webinare zum Vergütungsplan, deshalb will ich den nicht... Äh, in aller Gänze hier erläutern. Aber wichtig ist einfach zu wissen, dass er komplett unlimitiert ist. Das bedeutet, ich habe in vielen Plänen, ja, und ich habe ja selber auch viel Erfahrung auf dem Gebiet, zum Beispiel in binären Plänen hat man irgendwann ein Max-Payout. Bei uns gibt es kein Max-Payout. Ich kann so viel verdienen, wie ich möchte. Und äh, ich kann sozusagen auch in die Breite bauen, so viel ich möchte. Das heißt, jeder, jeder User, den ich in unser Netzwerk bringe, integriere, bringt mir immer 10% von all dem, was der direkt an Umsatz macht. Auf mehrere Ebenen partizipieren will, muss ich mich qualifizieren. Aber die Hürden sind klein. Es gibt bestimmte äh, Anzahl an Partnern, die ich brauche, um sozusagen in der Sternehierarchie nach oben zu steigen. Dann gibt es einen bestimmten Betrag, wo ich selbst für mich Businesspakete gekauft haben muss. Und als dritte Qualifikation gibt es auch einen Gesamtbetrag des Umsatzes aus der Organisation. Da wird aber der Umsatz bis in die elfte Ebene gezählt. Und in dem Moment, wo ich mich nach und nach für die Ebenen freischalte, bin ich irgendwann an allen elf Ebenen äh, beteiligt. Und das können aber Tausende, das können Hunderttausende Partner sein. Also jeder kann ja gerne mal anfangen zu duplizieren. Ja, äh, 5 mal 5 mal fünf mal fünf. Also da ja die, die, die Schwelle hier so gering ist, müssen wir jetzt nicht davon sprechen, dass die meisten im Network Marketing nicht duplizieren können. Aber da kann ich Ihnen versprechen, hier kann jeder duplizieren, weil auch wir nicht nur als Führungskräfte, sondern auch als Firma alle Anstrengungen unternehmen um Ihnen all dieses Werkzeug an die Hand zu geben, um hier zu einem richtigen Network-Marketing-Profi zu werden. Aber ich glaube, wenn Sie kein Profi sind und das heute gesehen haben, diese Präsentation, dann werden Sie eigentlich auch bereit sein, das anderen Menschen weiter zu empfehlen und denen das zu erklären. Um zu sagen, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Das ist spannend. Jetzt will ich ein bisschen in die Tiefe gehen und mehr wissen. Und äh, ich bin auf jeden Fall mal dabei, ich schreibe mich ein, ich will das testen, ich will wissen, was hier passiert. Dass dieser Vergütungsplan äh, verschiedene Komponenten hat. Ja? Wir haben erstmal den Star-Status, da kann ich sieben Level nach oben gehen bis zum Five Star. Halber Stern, also Viertelstern, halber Stern, ein Stern bis zu fünf Sterne hoch. Und mit jedem Stern, den ich habe, äh, habe ich also mehr Reputation und mehr Geld. Es gibt einen Rangbonus. Ja, und wenn ich sehe, der Rangbonus äh, ist für den Platin-Diamond eine Million Euro. Ich denke mal, das ist ein anspruchsvolles Ziel. Und wenn wir aber überlegen, was muss ich denn dafür tun? 20 Diamonds zum Beispiel zu schaffen, 20 Menschen zu helfen, im Laufe der Zeit Diamond zu werden. Und ich muss ganz klar sagen, äh, ich finde, das ist für jemanden, der eine Million Euro haben möchte und sich dann wahrscheinlich auch als äh, Profi-Networker bezeichnet, äh, eine machbare Aufgabe. Aber es wird schon viel eher auch ein Autoprogramm gehen, es wird Reisen geben. Also all das, was das äh, Networker-Herz strahlen lässt, hier Geld verdient wird. Definitiv jetzt schon Versprechen und dafür werden wir in kürzester Zeit Beweise liefern, die in der Form wahrscheinlich in letzter Zeit selten äh, zu erbringen waren. Äh, aber die Firma macht eben alles richtig. Ja, Thema wieder Massentauglichkeit. Aber ja. wenn wir jetzt sagen, äh, wir wollen jeden erfolgreich machen, dann ist das ernst gemeint. Wir wollen Millionen Nutzer aufbauen. Und deshalb muss jeder, der sich für diese Idee entscheidet, die Chance bekommen, die Unterstützung zu bekommen, die er braucht, um ganz schnell Erfolge nachzuweisen. Und deshalb werden wir alles tun, und das kostenlos, ja. Ich weiß, viele Firmen, die nehmen da immer noch mal extra Geld, ja. Um die erforderlichen Werbeinhalte zur Verfügung zu stellen, ja. Präsentationen, also sogenannten Landingpage, Promo-Seiten, Banner und so weiter. Wir machen hochwertigen Image-Content für das Team-Recruiting, Videoclips, Erfolgsgeschichten. Die ganze Klaviatur des Public Relations, also, es wird, es wird ein PLC-Sonderprojekt geben mit wirklichen Personen, die begleitet werden auf ihren Weg in die finanzielle Freiheit. Wichtige Ereignisse, die sie stolz machen, ein Teil unserer Community zu sein. Die PSC Group sagt, wir werden unser Vorhaben so wichtig machen, dass es eine Spur im Weltraum hinterlässt. Ja, und dazu sind Pläne in der Schublade, die ich jetzt noch nicht verraten darf, aber ich kann ganz klar sagen, bald und deshalb lade ich Sie ein, kommen Sie schnell an Bord, weil bald wird die ganze Welt über uns sprechen. Und Sie können sich überlegen, was es heißt, Platincoin, Weltraumreise beginnt. Wir werden jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich möchte einfach nur eins, dass Sie wissen, hier sind Unternehmer angetreten, die es ernst meinen. Und hier sind Unternehmen angetreten, die nicht mal kurz eine Firma groß machen wollen, hier soll ein Imperium errichtet werden, eine Milliardenfirma, die den Crypto, die Krypto-Szene komplett revolutioniert. Wir hatten ja jetzt diese Secret Meetings, ja, die normalerweise ganz klein äh, stattfinden sollen, im engsten Kreis. Also dass nur ein paar Top-Networker aus aller Welt eingeflogen werden sollen, äh, wo man einfach mal hört, wie finden die das, was können die sich vorstellen, was die äh, hiermit anfangen können daraus aus diesen Secret Meetings. Es sind schon mal Meetings geworden äh, über die ganze Woche in Berlin äh, und die Networker, ich war auch die ganze Woche anwesend, waren alles sowas von begeistert. Das ist, das ist unfassbar äh, und äh, ja, wir hatten Networker dabei, die alles stehen und liegen gelassen haben, um zu sagen: Hier muss ich dabei sein. Das ist die Chance meines Lebens, das ist, mein Leben lang habe ich auf diese Möglichkeit gewartet, an so einer großen Geschichte von Anfang an beteiligt zu sein. Dann beginnt die Vorläufe oder die Registrierungsphase, wo man noch keine Pakete kaufen kann. Aber in dieser Phase können wir alle, wir alle, ohne dass jemand überhaupt einen Pfennig in die Hand nehmen muss, aber schon alle Informationen sich holen kann, unsere Downlines aufbauen. Das ist unser Zeichen was bedeutet bei uns, bei Platincoin, die 11? Die 11 bedeutet, dass 1 plus 1 bei uns nicht 2 ist. 1 und 1 ist bei uns 11. Weil wir wollen da ganz hoch, da ganz hoch. Und viele sagen, da oben wird die Luft dünn. Ja? Aber ich kann Ihnen sagen, wir wollen an die Sonne, nicht in die dünne Luft. <lacht> Die mobilen Apps funktionieren, alles mit dem Handy. Wir haben schon unser super dünnes Wallet. Wir haben alles. Der Blockchain Explorer arbeitet. Wir können vom Handy aus alles machen und vor allem, wir können die Pakete kaufen. Und dann schupp, werden die Backoffices geflutet mit Umsätzen. Es gibt eine 14-TG-Widerrufsfrist. <lacht> Wo gibt's das sonst in diesem Bereich? Das heißt, jeder Kunde, der kauft, kann 14 Tage sein Paket zurückgeben. Wenn er das natürlich macht, gehen wir davon aus, da er ja die Inhalte schon gesehen hat, dass ihn unser Modell nicht interessiert und darf auch für eine bestimmt relativ lange Zeit auch nichts wieder kaufen. Aber es ist möglich, diese Pakete zurückzugeben. Wir gehen natürlich, auch wenn wir das nicht müssten, weil wir wollen eine dezentrale Börse aufbauen, wir gehen an die gelisteten Börsen, selbstverständlich. Dieses Versprechen oder die, die Möglichkeit, an die Börsen zu gehen, wird umgesetzt und dann kann natürlich äh, sozusagen der, der Coin auch frei draußen gehandelt werden. Am 11. September soll aber auch die dezentrale Börse, wo ich ganz klar sage, das ist einfach das Ziel und, und die große Innovation und, und äh, eigentlich die, die Revolution auch dahinter, äh, das wollen wir auch etablieren. Äh, der, der Marktplatz wird dann laufen, vielleicht auch erstmal so ein bisschen in der Light-Version. Im September machen wir ein gigantisches Grand-Opening. Ja, also Es wird eine Veranstaltung sein, äh, ich denke mal mit tausenden von Partnern. Und äh, dann werden wir mal richtig feiern. Also ich denke mal, wir können für viele Menschen äh, feiern, einen Erfolg, den sie bis dato in ihrem Leben noch niemals hatten. Und das ist, denke ich mal, ein Grund zu feiern. Denn mein Ziel ist es vor allen Dingen auch Menschen dazu zu bringen, wieder an ihre Träume zu glauben, ihre, ihre tief verborgenen Träume alle wieder auszugraben, um... Zu sagen, es ist möglich, ich kann heute mit einer, indem ich einer neuen Technologie vertraue, kann ich nochmal zu diesen Goldgräbern werden. Deshalb, Fokussierung. Wenn Sie sagen, Sie wollen mit dabei sein, dann gehen Sie raus, konzentrieren sich 30 Tage lang auf diese Chance. Und wenn Sie 30 Tage lang vielleicht sagen, ich bin bereit meine Gewohnheiten ein bisschen umzustellen, vielleicht ein bisschen weniger Fernsehen und dafür ein bisschen mehr telefonieren, vielleicht ein bisschen weniger das eine tun und ein bisschen mehr kontaktieren, einladen, einladen, einladen, dann werden Sie hier Entwicklungen erleben, die alles sprengen. Und so wie die Firma sagt, wir wollen unsere Grenzen sprengen, weil unsere, unsere Grenzen, die gibt es nur in, unserem, in unseren Köpfen. So haben Sie jetzt die Chance, auch Ihre eigene Grenze zu sprengen, aus der Komfortzone zu treten. Rufen Sie bitte sofort den Menschen an, der Ihnen diesen Link zu dieser Präsentation zugespielt hat und sagen Sie, danke, danke, danke, ich bin dabei. Eins und eins ist elf.